Hallo und herzlich willkommen zu unserem neuen Video. Heute gibt es noch eine kleinere Runde. Das wird unsere Aussicht. <lacht> ja, nette die Aussicht. Gelina die hat sie schon mal angesprochen. Kleine Runde, aber große Aussicht. Ganz wichtig Wichtiges da vorne in Friaul Kiosafate. Unbedingt zugehört beim alten Bahnhof. Das ist einfach am besten Café. Und da haben wir Trails. Und ja, brachbar noch von den Bergen. Wir haben einen dezenten Uphill. Also gefühlt, wenn die sein 15, 20 Prozent, 15. Ja, wir ja, die Gabel ist schon abgespannt. Ist ganz ganz abgespannt. So. Und wie ihr wisst, der ganze kanische Raum oder der Dolmetscher, der hat eine Sperrregel von Valo Albino, Da sind wir in der zweiten Linie jetzt und, und das könnt ihr an der Karte schauen, wenn sie die so sind, dann sind das meistens Militärstraßen, die sechs oder zehn der Zeit noch gar schon ein bisschen drauf. Und ähm, was halt bei denen ist, sie sind relativ steil. Weil im zweiten Woche hat man schon mehr PS gehabt vor den Fahrzeugen. Es geht wirklich knackig auf, aber man erreicht wieder die besten Aussichtspunkte. Also, darauf ist verlassen. Ich habe keine abgesenkte Gabel. Ne? Ich muss in der Rennposition fahren. Da läuft das besser, ne? <lacht> oh Gott. Unten hat er es noch verarscht. Jetzt hängt er echt so am Radl drauf. Und ich komme ihm kaum mehr nach. Schöner Scheiß. Ich hab die essen. Ja, ja. Einer in die Kommentare, dass es doch eh alles ganz flach war. Ja. Wehe. Ja, den schickt man persönlich hier hoch, <lacht> aber mit dem Singlespeed. Uh, wir sind oben. Die sind auch schon ein bisschen länger oben anscheinend. Ja, ich hab's das Kaffee getrunken, oder? Ja klar. Ja, das sind die neuen ich, mhm. Aber lässt sich sehen hier. Obwohl das jetzt nicht die Welt an Auffahrt war. Das ist echt schon wieder sehr, sehr cool hier oben. Und schon die Planung steht auf für nächste Mal, weil wir gerade mit den Einheimischen Da haben wir gerade über, über den Berg geredet und was ist so habe, aber ich schaue gerade in der Karte nach. Das Problem ist einfach der Verfallungsgrad teilweise. Also, man sollte das nicht unterschätzen, so Querungen, wenn die dann drei, vier Kilometer haben, die gehen dann in der Tageslänge. Aber die machen es echt viele gut, die Einheimischen, die sagen, da geht was und da geht was. Aber die haben oft einen Parameter. Ich kenne ein paar Leute aus der Gegend. Da weiß ich einen, der da eine Tragetour gemacht, der hat bei uns 18 Stunden dauert, der hat die dreimal die Woche gemacht und das noch gefeiert. Also, Immer ein bisschen ein Benchmark aufpassen. <lacht> ja. ja, bei uns zu Hause, wenn uns jemand sowas empfehlen würde, dann wüssten wir, dass er es nicht gut gemeint hat. Ja, aber da meinen, also die sind so begeistert von der Natur und die denken einfach nichts. Wenn man mal drei, vier, fünf Stunden tragen muss, ist das für die ganz normal. Und das muss man halt auch im Hinterkopf haben. Gell? Und jetzt haben wir das da umgeschaut und gedacht, okay, nein, ist nichts. Weißt für mich. du, wie viele Höhenmeter wir gerade gemacht haben? Das also müssen dann noch 500, 600 sein, ja. Genau, ja. <lacht> Ja, Oh, with Sauer Aber ja, es regnet, sind die ja Ja, wenn es regnet, wäre es Aber so ist es geil. Hier ist ja unglaublich. Der Badeplatz ruft schon nach uns. Die wow. sind schon voll auf Badetourismus angezogen. Und hier ist das gute Stück ich von der Ferne. Ist es ist noch nicht ganz so cool, aber von der Nähe ist es ein wow. echtes Paradies. Hier seht ihr noch eine gefährliche Bachquerung. Währenddessen die Vicky schon ins Badeparadies hüpft. Und der Martin. Ich verstehe, will den sitzen. Ich will auch ins Wasser. Juhu! Ja, geschafft. Und die Vicky schwimmt schon. Ja, wie gesagt, Vicky war schon drin. Äh, Nico macht Ententanz. Ui! Oh, oh. Und? Angenehm. Oh. Ja, Martin muss es noch fotografieren. Oh. Schnappatmung hat auch schon begonnen. Oh. Oh, Gott. <lacht> oh, oh, ich habe die Schuhe. Nicht schlecht. Schaut mal, schwimmen mit Schuhen. Next Level. So kalt. Schuhe. Äh, er hört schon wieder nichts. Ja, es gibt gleich ein Foto. Die Vicky war ja zwar schon drin, aber sie muss jetzt noch mal mich nochmal begleiten. Ein, <lacht> mega! Oh, so gut! Oh, das ist mega einfach! War gut, Schöner, Mann? War es gut? Ja, voll! Ja, Haare ja, waschen! Oh, oh, das, ist das <lacht> Also Wander! Boah, ist der oh, aber es ist echt cool! Ah ja! Oh, oh ist so kalt! Oh, das der Wasser! Was, der Scheiße, ah, es hat hier. viel! Komm <laughs> oh. Oh, ah, yeah, it's cold. It yeah. That's this. don't try this at home. <laughs> oh.